Das Kapitel 2 wird hier behandelt, Grundlegende Techniken, Teil 1 von 2. Ich teile die Kapitel jeweils auf in zwei Teile. Den zweiten Teil habe ich schon hochgeladen, das ist der erste Teil. Das sind die Seiten 17 bis 21 in unserem Lehrmittel. Und ähm, wie du siehst, habe ich das hier in einem letzten Video gerade heruntergeladen und es steht bereit für den Download oder es ist bereit in Download-Ordner. Ich öffne es und ich beziehe mich mit diesen Zahlen ja auf die Seitenzahlen im PDF-Dokument. Das heißt hier also Kapitel 2, Grundlegende Techniken, Seite 17. Und jede Zahl ähm, gibt dir an, wo es was Wichtiges zu lernen gibt. Im Prinzip auf jeder Seite, meistens. Einige können auch ausgelassen werden. Aber ich versuche, wie so zu zeigen, wo sind die Dinge, die es sich wirklich lohnen, anzuschauen. Hier also die wichtigsten Begriffe, Seite 17 in der Vorschau. In diesem PDF kannst du übrigens einfach draufklicken, dann springt das, äh, die Vorschau dahin. Ich mache es mal ein bisschen kleiner, damit die Seite halbwegs Platz hat. Hier geht es also um diese Begriffe, Symbolleiste für den Schnellzugriff, das ist hier oben. Ähm, dann wichtig steht hier in nicht, aber ich nutze den Begriff oft. Das ist Start. Das sieht man hier nicht gut, aber beim Mac sieht man es noch. Wenn ich in Word wechsle, habe ich hier noch die klassische alte Menüleiste, die in vor Jahren, Jahrzehnten inzwischen das einzige Menü war, das man hatte. Hier also diese Schnellleiste oder wie Sie sagen, Symbolleiste für den Schnellzugriff. Dann das Menüband, das eigentlich erst mit Word 2010 eingefügt wurde, auch schon eine Ewigkeit für dich, für mich, so als wäre es vorgestern gewesen. Das hat sich inzwischen ziemlich durchgesetzt in allen Programmen von Microsoft oder allen Office-Programmen. So. Dann die Statusleiste links unten. Was du da sehen kannst und lesen kannst, da entnehmen kannst, das siehst du hier. Und dann die Ansichtssteuerung. Zu den verschiedenen Ansichten kommen wir noch. Wie schon im Unterricht erwähnt, nutze ich in den allermeisten Fällen das Drucklayout, beziehungsweise manchmal noch die Gliederung, das wäre dann das hier. Weblayout ist für nichts, weil der HTML-Code den Word ausspuckt, der ist sowieso grottenschlecht. Zumindest war das früher so. Ob es sich da inzwischen verbessert hat, weiß ich nicht. Aber für HTML, für Website nimmst du besten, besser ein anderes Werkzeug. Fokus ist vielleicht mal praktisch, wenn du einen Vortrag machen musst, dann sieht das Ganze so aus und du hast wirklich mehr Platz auf dem Bildschirm. Mit Escape kommst du da wieder raus. Der Zoom-Regler, hier super nützlich. Einzig was ganz doof ist, ähm, wenn du das anschaust, äh, und das ist Prüfungsaufgabe, ich glaube da musst du irgendwas auf 75 Prozent einstellen, aber im Alltag, was ich ähm, oft nutze, ist ähm, der Zoom so, und zwar Zoom zwei Seiten. Ähm, du wirst gleich sehen, ich habe hier geschrieben und den Seitenumbruch, den, der auch im nächsten Kapitel noch kurz angesprochen wird, ähm, führt dazu, dass ich zwei Seiten habe. Ich möchte die nebeneinander sehen, dann mache ich Zoom, zwei Seiten und das wäre ja ganz praktisch, wenn das auch hier unten zu sehen wäre. Vielleicht kennst du einen Weg, ich nicht. Ähm, ja, das ist halt so eine Unzumänglichkeit von Word. Ähm, ich komme zurück zum Leitfaden. Ich habe jetzt, bin ein bisschen hin und her gesprungen, macht aber nichts. Ich bin jetzt bei 18, also ich wechsle wieder ins Lehrmittel. Seite 17 hatten wir, das ging eben um diese Begriffe hier. Dann Seite 18, das ist dieses Menüband, das oben schon besprochen wird. Nützlich hier wäre, dass diese Gruppen die hier eingeteilt oder unterteilt werden mit diesen feinen Strichen, die sind in Word für Windows angeschrieben. Ähm, da steht Schriftart. Und oft findet man in den Lösungen, gehe ins Menüband Start, äh, Gruppe Schriftart. Aber bei Mac bringt dir das nichts, weil diese Begriffe hier nicht stehen. Auch hier, wenn du einen Weg findest, um das anzeigen zu lassen, sag mir unbedingt, würde ich gern wissen. Meines Wissens existiert das bei Mac nicht. Hier kommt auch dieses Kontext-Tool, aber da kommen wir später mal noch dazu. Ja, das war 18, die kleinen Pfeile noch, genau. Manche dieser Buttons haben so kleine Pfeile und das ist auch eine Prüfungsaufgabe. Irgendeine Aufgabe heißt, wandeln Sie das Wort mit einem Klick in Großbuchstaben um und das geht halt nur so oder markieren Sie das Wort und wandeln Sie es mit einem Klick in Großbuchstaben um. Das geht halt nur so. Es sind zwar da eigentlich doch zwei Klicks, aber irgendwie verlangen Sie das und die Alternative ist, du gehst hier in ähm, Schriftart rein und machst dann irgendwie Großbuchstaben. Aber der Computer merkt, welchen Weg du gewählt hast und die Aufgabe ist ausdrücklich eben nicht hier Großbuchstaben anzuwählen in diesem Menü, sondern dass über diesen Button hier zu machen. Also das Prüfungsaufgabe, ähm, deshalb auch die, der Vermerk auf Seite 18. So, dann wird in meinem Leitfaden auch 18, 19 erwähnt, dass du die Word Hilfe brauchen musst. Das beginnt hier. Ähm, das habe ich auch schon gezeigt im Unterricht. Ähm, die Word Hilfe ist ganz nützlich, wenn ich zum Beispiel nach Tabulatoren oder Tab-Stops suche und das hier eingebe, dann kann ich das, den Begriff, wenn er dann passt, wenn ich ihn kenne, eintippen und mit den Pfeiltasten auswählen und dann wird mir das angezeigt und wenn ich jetzt Eingabe drücke, dann kommt gleich das entsprechende Menü. Das finde ich jetzt wirklich gut gelöst. In der Prüfung wird aber danach verlangt, dass du die Wordhilfe benutzt. Ich sage jetzt mal so einen Begriff Absatz und dann könntest du ja das so machen, aber du musst eben die Hilfe zu diesem Begriff aufrufen. Das geht so. Und dann kommt da ein Fenster, das eigentlich, wenn du genau schaust, ein kleiner Browser ist. Also es ist wie ein kleiner Browser, der in der Word-Hilfe ähm, surft. Und in der Prüfung musst du dann, glaube ich, den Titel des ersten Absatzes äh, markieren, kopieren, ähm, dann schließen und im Dokument irgendwie an letzter Stelle einen neuen Absatz einfügen und das dann da einfügen. Die Datei speichern und abgeben. Das ist die Aufgabe. Das also 1819. Auch auf Seite 19 steht irgendwas von Quick Infos. Wenn du Mouse over, wenn du also die Maus -Weichen über den Button hältst und sagt dir, was denn dieser Button macht, weil das ist ja nicht immer selbstverständlich. Jetzt, wo du es weißt, alle Formatierungen löschen, ja klar, das ist ein Schriftzeichen und ein Radiergummi, macht schon Sinn, wusstest du vielleicht vorher noch nicht. Gut. Ähm, Zoom-Funktion habe ich vorhin schon erwähnt, eben die musst du kennen. Äh, lustigerweise kommt eben vor allem die Zoom-Funktion mit den zwei Seiten hier, die auch im Alltag ganz praktisch ist. Ähm, wie gesagt, die Gliederung auch, die kennst du auch schon. Was genau diese Ansicht bewirkt, warum sie mächtig ist, da kommen wir in einem späteren Kapitel dazu. Dann noch 21, ähm, da ist nicht direkt, es geht eigentlich vor allem um um das Löschen und Vorwärtslöschen ähm, beziehungsweise diese diese Navigation hier. Ehrlich gesagt sehe ich jetzt das Löschen hier gar nicht. Text eingeben und ändern. Doch hier. Genau. Sie sagen, es gibt die Tasten Entfernen und Delete. Delete existiert auf unserer ähm, Laptop-Tastatur. Ähm, Entfernen nicht. Das wäre bloß auf der großen Tastatur. Beim iMac siehst du das. Aber das kriegst du ja hin mit Function und Delete. Habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt. Auch im folgenden Video wird das gesagt. Function Delete. Und dann, äh, 21 ebenfalls, ähm, dieser ganze Block hier, aber das habe ich wirklich schon ausführlich im kommenden Video, im Teil 2 von Kapitel 2 erklärt, weil das ähm, da, glaube ich, ähm, verlangt wurde oder von jemandem gefragt wurde. Aber schau das danach. Im Prinzip steht es ja auch hier. Wichtig vielleicht hier, strg, Steuerung ist bei uns control CTRL. Position one gibt es nicht. Da musst du dann ähm, selber herausfinden, wie das geht. Wichtig sind eigentlich die Pfeile, Steuerung bzw. Command, Shift, das also die Großschreibung und ähm, Alt oder Optionen, die Weichen-Taste. Ähm, Probier es aus. Es macht Spaß, vor allem zu erkennen, wie schnell man dann mit der Tastatur ist. So, danke fürs Zuhören. Viel Erfolg.